Dann habe ich einfach gesagt, ja, sing mal. Und sie hat recht, einfach so, ja, sing mal. Ähm, und dann hat ein anderer Moderator von JamFM gesagt, so, ja, wenn du hier so eine große Töne spuckst, dann. Willkommen Leute, mein Name ist Serthion. Ich begrüße euch zu einem kleinen Talk-Video. In diesem Talk-Video werde ich jetzt einfach mal mit euch ein bisschen Trouble in. Komme, Terrorist Town TTT spielen. <lacht> ähm, und ja. Fort möchte ich sagen, ich bin nicht der beste in TTT. Also, wenn ich hier mal ein paar verrecke, dann tut's mir sehr leid. Warum tut der mit dem Bogen auf mich ziehen? Was ist mit dem? Oh, du bist so ein Sack, Mann. Ich stehe ja tausend Jahre dann bei diesem Eisenschwert. Toll, ich habe jetzt keine Truhe. Ich habe kein Schwert. Nein! Hilfe. Hilfe. Ich weiß, ich weiß, nicht, der ich weiß nicht, wer werde von mich angegriffen hat. Aber einer von denen ist es auf jeden Fall. Gut. Und ich habe immer noch keine Waffe. Fuck. Ähm. Ja, das Thema, was ich heute ansprechen möchte, ist eine kleine Story, die mir... Ähm. Also eine kleine Story, die mir... Eine kleine Story, die mir. Ich glaube die restlichen sind alle Traitor. Hilfe. Äh, eine kleine Story, die mir. Beziehungsweise eine große kleine Baumstory, die mir am ähm Sonntag. Mann. Und zwar jetzt nochmal zum 20. Mal. Eine kleine Ich sag jetzt einfach mal kleine Story, die mir aber irgendwie am Herzen liegt, weil es ist einfach was richtig krasses gewesen. Selbst wenn es so für kurz war, es war einfach wirklich, oh shit. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass die ohne jetzt nicht so schnell zu Ende geht, dass ich nicht immer alles durchcutten muss, weil ich irgendwie einfach jetzt alles sagen möchte. Ähm, und zwar ist es so, ich war, ja, letztes Wochenende, ich lade es hier wahrscheinlich am Samstag hoch, ich war Samstag und am Sonntag ähm, letztes Wochenende auf der u messe in Berlin. Das war der 8. und der 9. Juli, für Leute, die so wie ein anderes Mal schauen, wie ganz später oder so. Ähm, und auf der U war eine, ein Radiosender vertreten, namens Jam.fm. Ähm, Jam.fm sollten viele kennen, zum Beispiel von dem Freestyle von Taddle und so weiter. Ähm, und, Alter, ich muss mal kurz in den Tester rein. weiß mal auf die Leute, die da gerade kämpfen, man chill jetzt hier drin. Ähm und zwar ähm, war es denn so, dass sie so eine kleine Performance hatten. Es gab ein paar Live Acts, ein paar Leute sind gekommen, die haben ein bisschen Musik gemacht und so alles so. Und ja, diese Live Acts haben halt Musik gemacht und unter einem dieser Live Acts bzw. Musiker war auch Moritz Gard. Wer Moritz Gart nicht kennt, ähm, das ist ein YouTuber der hauptsächlich Musik macht ähm, und auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut singen kann. Also der Respekt an ihn, der macht sehr gute Musik ähm, und er hat auch schon eigene Singles rausgebracht, die ich auch einfach mega cool finde. Ähm, ich glaube, ich kriege jetzt die Eisenchest nur für mich. Dankeschön. Und Detective, perfekt, dann nutze ich das ja auch. Ach komm. Okay, Leute, bei mir sind gerade die Gongs-Server anscheinend abgeschmiert. Das heißt, ich setze das hier mal ein bisschen mit ähm, get down fort. Ähm, Getdown bin ich eigentlich noch viel schlechter als ein TTT, merkt man glaube ich jetzt auch. Ähm, aber ist wie die beste Möglichkeit gerade, weil TTT, äh, TTT und Getdown die einzigen Modis sind, die mir wie am meisten gerade gefallen. Natürlich gibt es auch andere Modis, aber bei denen ist es das Problem. Ähm, die, die dauern lange ähm, und die würden sich nicht lohnen, in diesem Video zu spielen, weil dann wäre ich mit dem Ansprechen fertig ähm, und dann ist das Spiel, die Runde noch gar nicht zu Ende und ich will dann nicht das Video rauszögern. Ähm, ja, also es ist voll voll. Oh, nein. Ähm, und zwar ist es so, ähm, unter diesen iFlex waren dann halt auch Moritz Gart, Mo wer Moritz Gard ist, habe ich ja jetzt schon gesagt, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen ähm, und ja, der hat dann so ähm, ein Q&A gemacht, auf der Bühne halt, mit Tobi, also dem, der halt mit hatte den Freestyle gemacht hat. Ähm, und ja, die haben sich dann halt auch so ein Aufblas-Einhorn draufgesetzt, ja, fragt nicht wieso, ich weiß es selber nicht. Die wollten das und die haben das dann auch gemacht. Ähm, und da ist ein Diablog, den werde ich nicht bekommen, schade. Bye, have a great time. Tschüss. Toll, wie komme ich jetzt weiter? Da. Ähm, und ja. Dann hat Moritz gerade ein paar Fragen beantwortet. Und dann kam auch meine Frage ran. Meine Frage war nämlich, kennst du den Text von Hero Generation noch auswendig? Und wenn ja, könntest du ihn vorsingen. Ähm, wer Hero Generation nicht kennt, das ist, ein, das ist der Outro Song von Tube Clash Staffel 1. Ähm, und davon hat, den hat er ja einmal halt mit Dark Victory zusammengesungen und auch einmal selbst gesungen, also alles selbst. Dann dachte ich mir so, jo, frage ich ihn mal, ob er den Text noch auswendig kann, weil so Hero Generation war schon ein geiler Song, muss ich echt sagen. Ähm, deswegen frage ich ihn einfach mal. Habe ich dann auch gemacht, habe ihn gefragt, ob er das kann. Er meinte, ja, ich kann den Text noch. Die Frage ist, kannst du ihn jetzt auch noch? Ähm, dann habe ich einfach gesagt, ja, sing mal. Und so ganz recht einfach so, ja, sing mal. Ähm, und dann hat ein anderer Moderator von Jamfm gesagt, so, ja, wenn du hier so eine großen Töne spuckst, dann sing den doch selber und ich glaube, ich werde sterben. Nein? Perfekt. Ähm, ach komm. Ähm, easy. Und dann habe ich, halt hab ich halt gesagt, ja, okay. Und singe ich den jetzt halt mit Moritz zusammen. Ähm, und ich glaube, ihr wisst jetzt auch, woraus das hinausgeht. Denn ich bin dann halt hochgegangen, habe Moritz einfach mal Handshake gegeben weil ich meine ich saß mit ich war mit Moritz Gatt zusammen auf einer fucking Bühne Mann. also Mathe oh Lell wie geil <lacht> erstmal wieder die ganzen Coins verloren ähm, ja auf jeden Fall war es dann so dass ich auf die Bühne gegangen bin mit Moritz Ger zusammen Hero Generation gesungen habe aber jetzt nicht dass ihr irgendwie denkt ich habe das ganze Lied mit ihm gesungen nein so war es nicht oh toll ich verliere die ganzen Coins nein ich habe irgendwie nur so 20 Sekunden mit ihm gesungen weil, Baum, ähm, ich glaube, ja ich glaub, Moritz Gert muss halt schnell wieder weg und die wollten halt noch andere Leute rannehmen. Ähm, und ja, danach habe ich halt noch ein Selfie mit ihm gemacht, das Selfie kann ich euch hier irgendwie mal zeigen. Ähm, und das Video zeige ich euch auch mal dann gleich, ich glaube einfach, wenn hier alle drei Runden zu Ende sind, damit ich das Video ein bisschen rauszögern kann, weil ich glaube, Get Down war doch wieder eine schlechte Idee gewesen, weil es dort jetzt doch noch ein bisschen länger, weil anscheinend die anderen hier genauso schlecht sind wie ich und deswegen hier alles rauszögern. Aber ich kann ja gerade gut Coins farmen fürs Deathmatch gleich. Och komm. Jetzt hat er den nicht wahrgenommen. Rip. Einfach nur Rip. Hm, ich dahin. So. Da steht ein Coinblock. Jetzt muss ich gucken. Okay. Äh. Ne, den hole ich mir jetzt nicht ab. Okay. Nice. Ja, also, ähm. Wie gesagt, ich habe dann halt mit Moritz Katzen am Hero Generation gesungen, halt so die Teil der ersten Strophe, ein äh, Teil der ersten Strophe und das war es dann auch schon wieder, weil wie gesagt, er musste sich halt beeilen, wollte noch andere Leute rannehmen und wollte sich die ganze Zeit mit mir, die jetzt alles verbringen und lol, von wo werde ich gehittet? Nein, er ist unsichtbar. Ach du Ach du Dreck, <lacht> <lacht> Mann. Ähm ja, also nochmal. Ich habe damit mit ihm 20 Sekunden gesungen. Ähm, und ich glaube, ich werde euch das jetzt einfach nochmal einblenden und werde dann so nochmal ein bisschen zeugen, ohne reden. Ähm, alles klar, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, aber alles klar. Was war das bitte gerade für ein Sound? Holy shit. Ähm, ja, ich blende euch jetzt einfach mal hier das Video ein. Ähm, und ja, bis gleich. Auf lieben, leben, Lebenslauf. Jeder lacht mich manchmal aus was anders noch bebiegen Ihr war da und gab mir Macht Liebe, leben, Leibeskraft Ich hab mich aufgerafft Kann ich manchmal einfach fliegen Wenn ich's mal so recht bedenkt Habt ihr mir, was ich bin, geschickt kann es wirklich Ja, wie ihr gehört habt ähm, Ich bin nicht der beste Sänger Ich hätte euch, glaube ich, vorwarnen müssen ich bin nicht der beste Sänger, finde ich. Also deswegen, ihr solltet da nicht zu so viel von mir erwarten. Ich will jetzt auch nicht, wie sagen, dass ich jetzt irgendwie der krasseste und beste Sänger der Welt bin. Das bin ich nämlich nicht. Und ja, es hat auf jeden Fall trotzdem mega viel Spaß gemacht, weil ich meine Moritz Gart ist zum Beispiel auch einer meiner Lieblings-Youtuber, weil er wirklich auch einer der wenigen Youtuber ist, die noch irgendwie gute Qualität bringen. Und ich muss noch irgendwie einen Coins holen. Ich habe. Oh Gott, wie wenig habe ich. Oh Gott. Das ist so scheiße wenig. Genau, jetzt wird auch noch gesaugt in, meine, in der Wohnung, Alter. Ey, komm, Alter. Hm. So. Dann einfach nochmal so eine Eisenhose. Ein Schwert. Und nicht mal 30 Level. Ach du Scheiße. Äh, ich habe es. Fire Aspect. Nice. Sharpness 3 kann ich nicht kriegen. Komm. Jetzt muss wieder eine gute Verzauberung drin sein. Sharpness 2. Knockback nicht. Ja, okay, ist, ist ein schlechtes Schwert, aber besser als nichts. also dann Nummer 3 bei 3 Leveler. Protection 2. Ja, Unbreaking. Okay, von mir aus, Äh, Protection, und nochmal hier Protection 2, okay, gut, Äh, so, kann ich mir noch ein extra Herz holen, ja, kann ich noch holen, perfekt, so, ein bisschen essen und das war's schon, also, ähm, wo war ich stehen geblieben, ich hab's gerade vergessen, ich habe jetzt den Faden verloren, ähm, ja, wie gesagt, ich bin halt nicht wirklich der beste Sänger, bin ich ganz ehrlich. Alter! Oh, komm, sag mir jetzt nicht, der überlebt das noch. Nice! Alter, der Kill. Prot 1, was hatte der noch so? 2, Brot 1, 3, Ley. Mit Schwert, Sharpness 4. Okay, einmal ein hinten mit Fire Aspekt und dann mit Sharp 4. ist das ist das. ist das Gute, dann packe ich das da hin. Ein oder zweimal Hitten und dann mit Sharpness 4 rauf. Alter. Wie konnte der mich nicht killen damit? Ähm. Ley. <lacht> Mann, ich zieh wieder das Video so schlecht raus, Mann. Wo sind die Leute? Einer noch, sieben Herzen hat er noch, es ist ein Premium und ich glaube, der hatte viele Coins gehabt. Ich glaube, der hat jetzt auch sehr gutes Equip. Aber ich auch. Und ich sagen, ich auch. Es sei der hat irgendwie einen OP-Bow. Die Frage ist, wo ist er? Wo ist der Typ? Hallo, ich suche dich. Aber da hat jemand einen Feuerbogen gehabt und den wird jetzt wahrscheinlich da hinten. Sehe ich ihn, Perfekt. Warum habe ich nochmal? mal... so, ja, stimmt, ich habe mir einen Herz gekauft, wollte schon sagen. Ja, aber habe ich nicht zwei, ich habe doch und Jump Science bekommen. Och, nö, ist das denn dein Ernst, oder? Komm, komm, komm, komm, komm. Na, ah, schade, wie viel hat er noch? Acht Herzen! Ja, Leute, das war dann mit der chaotischsten Folge, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ähm, ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir und ich sage Ciao.